Sucht, äh, ich habe ihn mal auf schweizerdeutsch angerufen Handy und Nee, ich bin nicht am Handy warum zeig dich kurz oh. Oh. Really? Ey Bruno. Ey meine Brille. Ah, sie ist noch ganz, ey. Ey, blutig. Ey, zeig mal, komm mal her. Ich wusste. Oh. Ey, ich hab nur gesagt, streck dich, ey. Ja, ich hab mich gestreckt. Ja, wenn du mich nicht magst, dann. Ne, ja, ich hab nur. Ich, ich, hab dich, ich hab mich halt gestreckt und mit dem Arm hab ich dich dann. Entschuldigung. Oh, meine Brille. Get, hier ist deine Brille. Ich hab sie, ist alles gut, danke. Okay. Oh. Boah. Boah. Oh, sorry, man. Shit.